Mein Name ist Tizian Fettbusch, alles ist Tizian, komme, bin 21 Jahre alt, komme aus Hung, das liegt in Hessen und ich bin der neue Spieler für big. Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden, habe direkt meine Sachen geparkt, bin dann auch ziemlich zügig äh, zum Flughafen gefahren. Und ja, nach einer Stunde Flug bin ich hier angekommen und wurde auch äh, gut empfangen von den big Leuten. Und jetzt gehen wir gleich nochmal essen und, ja, auf gesundes Essen, wie Tiefkühlpizza. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das, das gleiche Level erreichen, was wir auch letztes Jahr, als wir das Major gespielt haben, erreichen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt so spielen kann, wie ich es auch in letzter Zeit gemacht habe bei Atex. Ich bin ein ziemlich ruhiger Typ, also ich denke, ich kann ziemlich viel Ruhe ins Spiel bringen. Ich habe gemerkt, dass die Jungs ein bisschen hektisch sind und äh, ich denke, das ist meine beste Eigenschaft. Also, ich bin jetzt auch das erste Mal von zu Hause quasi ausgezogen und das ist auch was komplett Neues für mich. Aber ich kenne die Jungs schon alle sehr lange und äh, ich bin sehr zuversichtlich. Also, mein letztes hochdotiertes Turnier ist schon eine Zeit her. Und äh, ich war auch noch nie in China, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es da gut laufen wird und äh, ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich ja, war bisher nur in Spandau, aber da wurde mir schon wiederholt gesagt, dass das nicht das richtige Berlin ist. Äh, ich möchte auf jeden Fall das Brandenburger Tor sehen, sonst habe ich eigentlich nicht, nichts Großes vor hier, außer Headshots geben.